In dem vorherigen Video wurde die Handhabung digitaler Multimeter behandelt, mit deren Hilfe konstante Spannungen gemessen werden können. Wird eine variable Spannung untersucht, so können Messwerte zu festen Zeitpunkten erfasst und in ein Koordinatensystem eingetragen werden. Hier wird der Ladevorgang eines 1000 mikrofarad Kondensators über einen 12kΩ Widerstand aufgezeichnet. Diese Vorgehensweise ist aber nur dann sinnvoll, wenn sich die Spannung pro Zeiteinheit nur sehr langsam ändert. Je kleiner die Kapazität des Kondensators, umso schneller ändert sich die Spannung an diesem Bauteil und bei einer Kapazität von 22 Mikrofarad sind Messungen mit einem Multimeter unmöglich. Das Multimeter reagiert zu langsam auf die sich ändernde Spannung und das Ablesen der Messwerte dauert schlicht zu lange. Ein Messgerät, das Spannungswerte nicht in Form einzelner Zahlenwerte, sondern als XY-Graf ausgibt, bezeichnet man als Oszilloskop. Der Vorteil dieser Anzeigemethode liegt darin, dass der Verlauf sich schnell ändernder Spannungen dargestellt werden kann. In diesem Video wird ein Oszilloskop vom Typ DSO2090USB verwendet. DSO steht für Digital Storage Oszilloskop.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 Mit Hilfe des Audioausgangs eines Computers können softwaregesteuert sinusförmige Wechselspannungen von wenigen Hertz bis hin zu einigen Kilohertz mit variabler Amplitude generiert werden, welche im folgenden als Signalquelle dienen. Ein kleiner, regelbarer Verstärkerschaltkreis erhöht die von dem Computer ausgegebene Spannung auf maximal 12 Volt, womit diese Signalquelle für Menschen ungefährlich ist. Angeschlossen wird das Oszilloskop an die zu messende Spannungsquelle mit Hilfe von Tastköpfen, deren elektrische Eigenschaften ebenfalls beachtet werden müssen, wie wir später noch sehen werden. Sobald die Verbindung mit dem Miniverstärker hergestellt ist, erscheint auf dem Bildschirm des Laptops eine Sinuskurve, die den Verlauf der angelegten Spannung zeigt. Als Software verwende ich das Open Source Programm OpenHantek unter dem Betriebssystem MINT-Linux. Wie können die Messwerte an dieser Kurve abgelesen werden? Der Bildschirm ist mit einem Gitternetz aus gepunkteten Linien versehen. Die Grundeinheiten dieses Gitternetzes bilden die Kanten eines einzelnen Rechtecks, die als Teiler, Divisor oder englisch Division bezeichnet werden. Eine Kante ist zur genaueren Ablesbarkeit durch jeweils 5 Punkte unterteilt, womit ein Punkt 0.2 Divisions entspricht. Der Wert einer Division kann in dem entsprechenden Anzeigefeld abgelesen und auch eingestellt werden. Für die vertikale Achse, welche die Spannung angibt, lesen wir einen Wert von einem Volt pro Division und für die horizontale Achse, welche den Zeitverlauf repräsentiert, einen Wert von 2 Millisekunden. Die Einstellung der horizontalen Achse bezeichnet man auch als Zeitbasis. Als Spitze-Spitze-Spannung, die zwischen dem maximalen und minimalen Wert der Kurve gemessen wird, können wir einen Wert von 6.3 Divisions ablesen, was einer Spannung von 6.3 mal 1V gleich 6.3V entspricht. Die Software errechnet die Spitze-Spitze-Spannung automatisch und gibt einen Wert von 6.27V aus. Als Amplitude einer Sinusschwingung bezeichnet man den maximalen Abstand von der Mittelachse der symmetrischen Kurve, diese entspricht also der halben Spitze-Spitze-Spannung. Die Periodendauer kann auf der horizontalen Achse mit 1,9 Divisions abgelesen werden, was bei einer Einstellung von 2 Millisekunden pro Division 1,9 mal 2 gleich 3,8 Millisekunden ergibt. Der Reziproke-Wert ist die Frequenz der anliegenden Wechselspannung, die sich somit zu 263 Hz errechnet. Mit Hilfe zweier Markierungen kann bei der hier verwendeten Software die Periodendauer auch direkt abgelesen werden. Dazu müssen die beiden vertikalen Linien an die entsprechenden Punkte der Kurve verschoben werden und der Wert für die Periodendauer wird umgehend errechnet und angezeigt. Die Software errechnet ferner automatisch die Frequenz der anliegenden Wechselspannung und wir lesen hier ebenfalls einen Wert von 263Hz ab. Die Messabweichung des Gerätes ist mit plus minus 3% vom Vollausschlag angegeben, womit sich für die von uns gemessene Periodendauer von 3,8 Millisekunden ein tatsächlicher Wert im Bereich von 3,2 und 4,4 Millisekunden ergibt. Die wahre Frequenz liegt damit im Bereich zwischen 227 und 313 Hz. Für die gemessene Spitze-Spitze-Spannung gilt diese Abweichung ebenfalls, womit dieser Wert in der Einstellung für 1V pro Division im Bereich zwischen 6,5 und 6,1V liegt. Die Ablesegenauigkeit, also die minimale Differenz zweier Messwerte, die ein Mensch auf dem Bildschirm erkennen kann, liegt bei ca. 0.05 Divisions. Damit können wir die Spannung auf 0.05 mal 1V gleich 0.05V und die Zeit auf 0.05 mal 2 Millisekunden, also auf 01 Millisekunden, genau ablesen. Die Ablesung der Periodendauer kann verbessert werden, indem wir eine kleinere Einstellung für die Zeitbasis wählen. Stellen wir diese auf 400 Mikrosekunden, so können wir 9.65 Divisions ablesen, was 3.86 Millisekunden entspricht. Auch hier gilt eine Messabweichung von 3%, jedoch ist der Höchstwert mit 4 Millisekunden und somit die Abweichung mit 012 Millisekunden kleiner und es steigt die Ablesegenauigkeit, da ein Viertelpunkt, also 0.05 Divisions, jetzt nur 002 Millisekunden entspricht. Genau wie bei digitalen Multimetern sollte auch bei Oszilloskopen der kleinstmögliche Anzeigebereich eingestellt werden, um einen Messwert zu erfassen. Erhöhen wir die vertikale Einstellung auf 5V pro Division, so entsprechen 0.05 Divisions 0.25V, womit die Ablesegenauigkeit deutlich sinkt und die Messabweichung auf plus minus 1.2V steigt. Der jetzt abzulesende Wert liegt bei 1.3 Divisions, also 6.5V. Verringern wir die vertikale Einstellung auf 500mV pro Division, so liegen die Spitzen der Sinuskurve außerhalb des Anzeigebereichs, was die Erfassung der Spitze-Spitze-Spannung so unmöglich macht. Die Messung der Wechselspannung wird ständig wiederholt, womit sich die Spitze-Spitze-Spannung umgehend ändert, sobald der Regler des Verstärkers verdreht wird. Zu welchem Zeitpunkt wird eine einzelne Messung gestartet? Nun, das wird durch die sogenannte Triggerung festgelegt, Triggern kommt von der englischen Bezeichnung to Trigger, für Auslösen. Als Startpunkt einer Messung werden spezielle Bedingungen des Eingangssignals gewählt. In unserem Beispiel startet die Sinuswelle am linken Bildschirmrand immer aufsteigend an der Mittelachse und sie endet am rechten Rand des Bildschirms nach Ablauf von 10 mal 04 gleich 4 Millisekunden. Die Mittelachse entspricht einem Spannungspegel von 0V. Eine neue Messung wird getriggert, also ausgelöst, sobald der Spannungspegel nach dem Ende der vorherigen Messung zunächst unter 0V fällt und dann wieder auf 0V ansteigt. Bei dieser Einstellung wird eine Sinuswelle verschluckt, da sich das Signal am Ende der Messung bereits auf einem Pegel von über 0V befindet und weiter ansteigt. Erst wenn die 0V wieder unterschritten werden, wird der Auslöser sozusagen entsichert und endgültig gestartet wird die Messung am linken Bildschirmrand, sobald erneut 0V am Eingang anliegen. Der Spannungspegel, an dem die Messung gestartet wird, kann bei einem Oszilloskop individuell eingestellt werden. Bei dieser Software geschieht das, indem ein kleines Dreieck am rechten Rand der Anzeige mit der Maus auf das gewünschte Level verschoben wird. Wird ein höherer Triggerpegel eingestellt, startet die Messung erst, wenn dieser vom Eingangssignal erreicht wird. Die Sinuswelle startet am linken Bildschirmrand nicht mehr an der Mittelachse, sondern bei einem höheren Wert, welcher der eingestellten Triggerspannung entspricht. Die gesamte Kurve wird etwas nach links verschoben. Bei einem negativen Spannungswert für die Triggerung verschiebt sich die Kurve etwas nach rechts. Wird ein Triggerpegel eingestellt, der von der Eingangsspannung nie erreicht wird, so wird in der Einstellung Normal für das Triggerverhalten keine neue Messung gestartet. Wird jetzt die Spannung des Signals am Verstärker verringert, so sehen wir keine Änderung der Sinuskurve auf dem Bildschirm. Erst wenn der Triggerpegel so weit heruntergesetzt wird, dass das Eingangssignal diesen überschreitet, startet das Oszilloskop die Messung und wir sehen, dass die Amplitude des Signals kleiner geworden ist. Stellen wir Auto für das Triggerverhalten ein, so startet eine neue Messung nach einer festen Zeitspanne automatisch, wenn der Triggerpegel nicht erreicht wird. Als Folge dieser Einstellung verschiebt sich die horizontale Position der Sinuskurve ständig, wenn die Eingangsspannung unterhalb des Triggerpegels bleibt. Ob die Messung bei steigender oder fallender Spannung getriggert wird, hängt von der gewählten Einstellung ab. Schalten wir um auf fallende Spannung, so wird die Messung ausgelöst, wenn die Eingangsspannung über den Triggerpegel, hier sind wieder 0V eingestellt, gestiegen ist und wieder unter 0V fällt. Die Sinuswelle startet jetzt am linken Bildschirmrand mit der negativen Halbwelle, unabhängig vom gewählten Triggerpegel. Gehen wir zurück zur Einstellung steigende Flanke, startet das Signal wieder mit der positiven Halbwelle. Das pc oszilloskop bietet eine weitere Funktion. Es kann auch ein Bereich der Kurve vor der Triggerung der Messung angezeigt werden. Dazu muss der Pfeil am oberen Rand des Bildschirms an die gewünschte Position verschoben werden. Die Messung startet wie gewohnt beim Erreichen von 0V bei steigender Flanke, jedoch werden auch die Messwerte vor der Triggerung angezeigt. Das wird deutlicher, wenn wir die Zeitbasis auf einen kleineren Wert von 200 Mikrosekunden einstellen. Jetzt wird keine vollständige Periode der Sinusschwingung auf dem Bildschirm angezeigt, wir können aber dennoch den Verlauf über 800 Mikrosekunden vor dem Triggerpunkt beobachten. Verschieben wir den Zeitpunkt der Triggerung nach rechts, so können wir einen größeren Bereich vor Auslösung der Messung beobachten. Mit Hilfe des Trigger-Pegels, der Einstellung für steigende oder fallende Flanke und des Zeitpunkts der Triggerung können wir unterschiedliche Bereiche der Sinuskurve anzeigen. Hier wird das Springen einer Glaskugel auf eine Holzplatte mit Hilfe eines Mikrofons in der Einstellung Auto aufgezeichnet. Wie zu sehen wird die Messung ständig neu gestartet und die Peaks verschwinden, nachdem die Kugeln ausgerollt sind. In der Einstellung Normal wird bei jedem Aufspringen einer Kugel eine Messung ausgelöst. In der Einstellung Single wird die Triggerung nur ein einziges Mal ausgelöst, womit nur der erste Aufprall der ersten Kugel auf der Oberfläche aufgezeichnet wird. Nach der Triggerung bleibt das Oszilloskop in der Einstellung Pause, bis dieses erneut manuell scharf geschaltet wird. Auf welchem Punkt der vertikalen Achse 0 volt spannung am Messeingang anliegt, kann ebenfalls justiert werden. Bislang haben wir die Mittelachse als den Nullpunkt gewählt. Verschieben wir das Symbol CH1 mit der Maus in vertikaler Richtung, so ändern wir damit das 0 volt level entlang der Y-Achse. Entsprechend verschieben wir die Lage der Sinuskurve in vertikaler Richtung. Legen wir den 0V-Pegel an den unteren Bildschirmrand und schalten die Y-Achse auf 500mV pro Division, so können wir mit diesem Trick die positiven Halbwellen der Sinuskurve mit einer höheren Ablesegenauigkeit vermessen. Somit erhalten wir 6.2 Divisions für die positive Spannungsspitze... ...und durch Verlegen des 0 volt pegels an den oberen Rand ebenfalls 6.2 Divisions für die negative Spannungsspitze. Wir können somit die Spitze-Spitze-Spannung genauer ablesen. Auch diese Aufgabe erledigt die Software automatisch und wir lesen eine Spitzenspannung für die negative Halbwelle von 3.175V ab. Spannungen werden immer in Bezug zu einem Referenzpotential gemessen, das bei dem hier verwendeten Oszilloskop an der schwarzen Klemme anliegt. Bislang war diese mit dem Masseanschluss des Computers, der als Signalquelle dient, verbunden. Verbinden wir die Klemme stattdessen mit dem Minuspol der Versorgungsspannung des kleinen Verstärkers, so verschiebt sich die Sinuskurve in vertikaler Richtung. Nach dem Anpassen der Einstellungen des Oszilloskops ist zu sehen, dass die von dem Verstärker erzeugte Spannungskurve jetzt nie unter einen Pegel von 2.8V fällt. Jedoch gleicht der Kurvenverlauf immer noch einer Sinuswelle. Rein formal kann die Spannungskurve als eine Überlagerung einer Gleichspannung von 6.0V und einer Wechselspannung von 6.4V Spitze-Spitze betrachtet werden. Mit Hilfe des Oszilloskops kann der Gleichspannungsanteil der Kurve ausgeblendet werden. Dazu wird der Messeingang auf Wechselspannung gestellt. Jetzt ist nur noch der Wechselspannungsanteil der Eingangsspannung zu sehen. Nachdem die Einstellungen für den 0V-Pegel und die Triggerung angepasst sind, kann die vertikale Empfindlichkeit wieder auf 1V pro Division erhöht werden. Nun gleicht die Kurvenform der ursprünglichen Sinuswelle mit der Oszilloskopklemme am Masseanschluss des Computers, der durch die Batterie hervorgerufene Gleichspannungsanteil ist vollständig ausgeblendet. Das Oszilloskop ist mit zwei Messeingängen ausgestattet, somit können zwei Signale gleichzeitig angezeigt werden. Zu sehen sind hier zwei Sinusschwingungen, wobei die Periodendauer der grünen Kurve doppelt so groß ist wie die der gelben Kurve. Liegt an beiden Eingängen ein Messsignal an, so kann jeweils eines der Signale an eine Koordinatenachse gelegt werden. An der X-Achse wird somit nicht mehr die Zeit aufgetragen, sondern der Eingangswert von Messkanal Nummer 1, an der Y-Achse der Messwert von Kanal Nummer 2. Diese Einstellung wird als XY-Format bezeichnet. Für die beiden Sinuskurven ergibt sich somit als Graph eine liegende 8. Besitzen beide Signale die gleiche Frequenz und Phasenlage erhalten wir eine um 45 Grad gegenüber der X-Achse geneigte Linie. Komplexere Figuren erhält man bei einem Frequenzunterschied von 2 zu 3... ...1 zu 3... ...1 zu 4 und so weiter. Derartige Kurvengrafen nennt man u figuren Neben dem Frequenzverhältnis ist auch die Phasenlage der beiden Sinusschwingungen zueinander von Bedeutung. Hier beträgt das Frequenzverhältnis erneut 1 zu 2 und die Phasenlage ändert sich leicht. Das spiegelt sich in der zugehörigen u figur wieder.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 Der automatisch errechnete Messwert für die Frequenz des anliegenden Eingangssignals schwankt leicht um den Wert von einem Kilohertz. Die Messabweichung des DSO2090 liegt bei 3% des Vollausschlags, der bei einer Zeitbasis von 200 Mikrosekunden pro Division 2000 Mikrosekunden entspricht, womit sich ein Fehler von plus minus 60 Mikrosekunden ergibt. Der Messwert für die Periodendauer kann also zwischen 1060 und 940 Mikrosekunden liegen, woraus sich eine Frequenz zwischen 943 und 1064 Hertz errechnet. Die von der Software errechnete Frequenz liegt in dem erwarteten Bereich. Gleiches gilt für die gemessene Spitze-Spitze-Spannung von 2V, die bei einer Abweichung von 3% im Messbereich von 500mV pro Division zwischen 2.12 und 1.88V liegen sollte. Liegen die Messwerte außerhalb der zu erwartenden Fehlergrenzen, so können die beiden Messkanäle durch Potentiometer im Innern des Oszilloskops nachjustiert werden. Potentiometer 1 und 2 dienen zum Justieren der beiden Messkanäle und mit Potentiometer Nummer 3 kann die Spannung des ausgegebenen Signals eingestellt werden. Auffällig sind die leicht abgerundeten Ecken am oberen Ende der aufsteigenden Flanken bzw. am unteren Ende der absteigenden Flanken. Die aufsteigende Flanke kann durch geeignete Wahl von Zeitbasis und Trigger-Einstellung vergrößert dargestellt werden.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 Besonders auffällig ist die durch die Kapazität hervorgerufene Deformation bei Messungen in einem hochohmigen Widerstandsnetzwerk, die Kapazität der Messvorrichtung sollte daher so klein wie möglich sein. Wie bereits im Film zu digitalen Multimetern erläutert, darf auch der Innenwiderstand eines Messgeräts nicht außer Acht gelassen werden.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 Zu erwarten ist jetzt eine Spitze-Spitze-Spannung von einem Drittel der ursprünglichen Spannung, also 0.66V. Der tatsächlich gemessene Wert liegt jedoch bei nur 5.65 Divisions, was einem Wert von 0565 Volt entspricht. Unter Einbeziehung der Messabweichung von 3% in der Einstellung von 100mV pro Division sollte der Messwert im Bereich zwischen 0.643 und 0.691V liegen.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 Durch das Anschließen des zweiten Messeingangs parallel zu dem mittleren Widerstand wird der erste Widerstand, an dem Messeingang 1 angeschlossen ist, kurzgeschlossen. Beide Masseanschlüsse des Oszilloskops müssen also unbedingt an die Masse des Teststromkreises angeschlossen werden, da ansonsten das Oszilloskop oder Bauteile der Testschaltung zerstört werden können.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 Die errechnete Differenzspannung von Kanal 2 minus Kanal 1 kann als hellblaue Linie eingeblendet werden. Als nächstes schließe ich die Masseklemme direkt an die Spitze des Tastkopfes an. Betrachten wir die angezeigte Linie etwas genauer, indem die Zeitbasis verringert und die Empfindlichkeit der Eingangsspannung erhöht wird.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 Hier werden Spannungen induziert, sobald wechselnde Magnetfelder durch diese Schleife hindurchtreten. Wenn ich mich dem Netzteil eines Computers mit der Schleife nähere, steigt der Einfluss der Störstrahlung und das Band wird breiter. Der zur Anzeige verwendete Laptop sendet ebenfalls deutlich messbare elektromagnetische Strahlung aus. Eine weitere Quelle für Störungen liegt in der Tatsache, dass die Versorgungsspannung des Oszilloskops, die über die USB-Schnittstelle erfolgt, keine perfekte Gleichspannung ist. Messeingang 1 ist mit dem Spannungspin einer USB-Buchse des Laptops verbunden und nach Ausblenden des 5V-Gleichspannungsanteils und erhöhen der Empfindlichkeit zeigt sich, dass die Versorgungsspannung des Oszilloskops keinesfalls ideal ist. Je stärker die Eingangsspannung durch Filterung geglättet wird, umso geringer wird der Einfluss dieser Störungen. Diese zufälligen Spannungsschwankungen des angezeigten Signals, die auch durch die Schaltkreise im Innern des Oszilloskops verursacht werden und daher niemals vollständig unterbunden werden können, bezeichnet man als Rauschen.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 Wählen wir von der angezeigten Sinusspannung einen nahezu linearen Bereich mit geringer Steigung aus. Bei genauer Betrachtung und etwas dünner gezeichneter Linie fällt auf, dass der Kurvenverlauf in Form kleiner Treppenstufen dargestellt wird. In dem gewählten Spannungsbereich von 1V pro Division entsprechen 8V dem Höchstwert des analog digital von 255. Eine einzelne Treppenstufe entspricht dem Maximalwert geteilt durch 256, also 31 mV. Für eine höhere Auflösung der Linie wird ein Analog-Digitalwandler mit einer höheren Bitbreite benötigt. Ein 10-Bit-Wandler kann zum Beispiel 1024 Abstufungen darstellen, womit eine Treppenstufe in dieser Einstellung nur 8 mV entsprechen würde.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 Da das Oszilloskop über eine USB 2.0 Schnittstelle mit dem Laptop verbunden ist, können maximal 24 MB pro Sekunde übermittelt werden, womit zwangsläufig einige Daten verworfen werden müssen. Damit pro angezeigter Bildschirmseite keine Bytes verworfen werden, verfügt das DSO2090 über einen internen Speicher, der 64000 Samples zwischenspeichern kann. Werden beide Kanäle verwendet, stehen nur 32.000 Samples pro Kanal zur Verfügung, es können also 32.000 Messwerte am Stück, also mit der vollen samplerate von 100 Megasamples pro Sekunde aufgenommen werden. Dass zwischen zwei Aktualisierungen des Bildschirms mitunter Samples verworfen werden, ist zu sehen, wenn wir zwei Rechtecksignale mit leicht unterschiedlicher Frequenz betrachten. Ist die Grundfrequenz niedrig, hier sind es 30.5Hz bzw. 30.6Hz, so bewegt sich die gelbe Kurve langsam und nur mit kleinen Rucklern im Verhältnis zur grünen Kurve. Das Oszilloskop errechnet eine Samplerate von 250 Kilo Samples pro Sekunde. Bei einer Grundfrequenz von 1.400 Hz bzw. 1.405 Hz bewegt sich die gelbe Kurve sehr schnell und wie in der Zeitlupe zu erkennen sehr ruckartig. Die Samplerate liegt bei 10 Megasamples pro Sekunde, also fallen 20 Megabytes pro Sekunde an Daten an. Neben der Übertragungsrate der USB-Schnittstelle spielt die Bildwiederholfrequenz des Computers eine entscheidende Rolle bei sich sehr schnell ändernden Signalen. Die Bildwiederholrate müsste in diesem Fall 1000 Bilder pro Sekunde betragen. Das Auslassen von Samples spielt daher in der Praxis eine untergeordnete Rolle. Werfen wir nun noch einen Blick auf die maximale und minimale Eingangsspannung.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 Ein Viertelpunkt entspricht 0.05 Divisions, also liegt die Grenze bei 0.05 mal 10mV gleich 0.5mV. Die Effektivspannung darf am Messeingang 35V nicht überschreiten. Müssen dennoch höhere Spannungen gemessen werden, kann dies mit Hilfe von Teilertastköpfen gemacht werden.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 Ihr erinnert euch an die Messung an dem Spannungsteiler aus drei 220 kOhm Widerständen? Mit dem nun höheren Innenwiderstand der Messanordnung steigt der Messwert für den Spannungsabfall an Widerstand Nummer 1. Als nachteilig erweist sich, dass das Rauschen ebenfalls zunimmt, aber der abzulesende Wert ist näher an dem theoretisch erwarteten Messwert. Wir messen nun etwa 66mV, was mit dem Faktor 10 einer Spannung von 0.66V entspricht und somit den theoretischen Wert trifft. An dem hier zu sehenden A-stabilen Multivibrator mit einem sehr hochohmigen RC-Glied kann die rechteckförmige Ausgangsspannung mit Messkanal 1 angezeigt werden. Wird Tastkopf Nummer 2 an den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers gehalten, um den Spannungsverlauf am Kondensator anzeigen zu können, so verschwindet das Rechtecksignal am Ausgang und die LED leuchtet ständig. Wird Tastkopf 2 auf 10fach verstellt, so steigt der Innenwiderstand der Messanordnung von einem auf 10 Megaohm und mit diesem Trick kann der Spannungsverlauf am Kondensator angezeigt werden. Wie bereits gesagt, sind die Masseanschlüsse der Tastköpfe nicht unabhängig voneinander, weshalb die Klemmen nicht beliebig angeschlossen werden dürfen. Über den USB-Port und den Stromanschluss des Laptops ist die Masse des Oszilloskops mit der Masse des hier zu sehenden Computernetzteils verbunden. Wird nun die Klemme eines Tastkopfes mit einem anderen Punkt als der Masse des Computernetzteils verbunden, kommt es zu einem Kurzschluss, welcher Bauteile des Testschaltkreises oder des Oszilloskop zerstören kann. Um den Kurzschluss über die Stromleitung zu verhindern, muss für den Testschaltkreis eine von dem Oszilloskop komplett getrennte Spannungsquelle, wie zum Beispiel eine Batterie, verwendet werden. Nur dann kann die Masseklemme des Oszilloskops gefahrlos an einen beliebigen Punkt des Teststromkreises angeschlossen werden. Aber Achtung, die zweite Klemme des zweiten Tastkopfes muss an denselben Punkt des Stromkreises angeschlossen werden, da es ansonsten ebenfalls zu einem Kurzschluss kommen kann. Bei Messungen an Platinen oder dem hier zu sehenden Experimentiersteckbrett sollte die Klemme immer an den Minuspol der Versorgungsspannung angeschlossen werden. Mit dem Tastkopf kann dann die Spannung an verschiedenen Punkten gemessen werden. Beim Abtasten sollte man darauf achten, dass man nicht mit dem Tastkopf abrutscht und so einen Kurzschluss verursacht. Wie bei Multimetern gilt, Wer in der Handhabung von Oszilloskopen ungeübt ist, sollte hohe Spannungen meiden. Eine kurzschlussfeste Spannungsquelle mit niedriger Ausgangsspannung ist die Line-Out-Buchse eines Computers, wie sie auch in diesem Video verwendet wurde. Für Übungszwecke funktioniert das auch ohne einen zwischengeschalteten Verstärker unter Verwendung eines einfachen Audiokabels mit zwei 3.5mm Stereo Klinkensteckern an den Enden. Die Masseklemme wird dabei an dem Schaft befestigt und die Spitzen der beiden Tastköpfe werden an den mittleren Ring bzw. an die Spitze des Steckers gehalten. Neben Sinussignalen können auch andere Signalformen mit einem Soundeditor wie zum Beispiel Audacity generiert werden, viel Spaß beim Experimentieren! Die Messwerte zum Video und weitere Infos zu Oszilloskopen gibt's auf der Projektseite zum Nachlesen und in diesem Sinne... Danke fürs Angugge und bis bald!